Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Alles auf die Plätze, fertig, los. Es beginnt die Folge 41 der philosophischen Trilogie, Abstraktionen, Nominalismus. Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal und es geht gleich weiter mit der Nummer 203 Das auch heute noch übliche Durcheinander von Logik, Empfindung und Wahrnehmung Was haben wir darunter zu verstehen? Das Durcheinander von Logik und Empfindung bzw. Wahrnehmung äh, Nehmen wir das Ganze mal etwas auseinander und vereinfachen das übliche Durcheinander von Logik und Empfindung Wann haben wir, ich, du, er, sie, ist mit sowas äh, zu tun, wenn Empfindung nicht logisch ist? Wann ist das der, der Fall, wenn wir, ich, du, er, sie, es mit Gefühlen ohne Verstand zu tun haben? Oder auf, die, auf den Prozess der Begriffsbildung heruntergebrochen heißt das, es ist unklar, in, wie es einer Empfindung gelingt, zu einem Begriff zu werden. Das heißt, zu einem Begriff, der als logisches Element dann weitergedacht und von dem dann in logischer Hinsicht abgeleitet werden kann, Konsequenzen gezogen werden können. Ähm, ein weiteres Durcheinander wäre äh, der Unterschied von Empfindung und Wahrnehmung nicht zu begreifen oder zu behaupten, beides wäre identisch. Ähm, die Frage, ob es Sinn macht, Empfindung und Wahrnehmung zu unterscheiden, da gibt es äh, die Auffassungen, dass sich die Wahrnehmung gegenüber der Empfindung dahingehend unterscheidet, dass es sich in der Wahrnehmung um äh, ein, ähm, ein logisches Urteil handelt bzw. um ein Urteil des Verstandes, wohingegen die Empfindung ohne dieses Urteil, äh, frage mich nicht, wie das äh, sein kann, ohne dieses Urteil zustande kommt. Das ist die berühmte äh, Stock im Wasser Beispiel, das berühmte Stock im Wasser Beispiel. Dass, äh, das Urteil, dass der äh, Stock gekrümmt ist, ist eine Sache der Empfindung, der Sinnesempfindung, beziehungsweise das sehe ich, dass der Stock gekrümmt ist. Aber äh, dass der Stock war, äh, dass, dass der Stock nicht gekrümmt ist, äh, das wäre dann die, das logische Urteil und müsste dann die Wahrnehmung sein. Aber ist es eben nicht. Ob Empfindung oder Wahrnehmung, der Stock ist immer gekrümmt, äh, weil äh, die, diese Krümmung eine Erscheinung äh, ist, äh, verursacht durch äh, eine Brechung des Lichtstrahls im Wasser, aber der eigentliche, äh, der eigentliche Knackpunkt, der diesem üblichen Durcheinander, um nochmal auf die Begriffsbildung zurückzukommen, zugrunde liegt, ist der, äh, dass ein, eine Verknüpfung von äh, Wort und Ding zustande gebracht wird, zustande gebracht werden muss, aber diese sich nicht äh, einwandfrei nach strengster logischer Prüfung nicht rein logisch erklären lässt. Also als eine Sache des bloßen Erkennens ohne irgendeine ein, ein, eine subjektivische Zutat. Das heißt, ohne ein, ein Interesse, eine Intention, ein Wollen äh, lässt sich diese Verknüpfung nicht, also nicht neutral und nicht nur logisch und werturteilsfrei, wertfrei, äh, lässt sich diese Verbindung nicht erklären. Und das ist auch der Grund, weswegen eine logisch allgemeingültige äh, Kenntnis unmöglich ist. Da äh, in, in jedem Fall äh, subjektive Faktoren äh, mitwirken, die äh, noch so noch so sehr äh, ausgeblendet äh, werden können, so stellt sich dann zuletzt äh, die Frage äh, auf. Äh, welchen Nutzen soll irgendeine Aussage haben oder welchen Sinn, in welchem Zusammenhang soll das stehen. Und äh, dabei gerät man auf logische Art und Weise in einen äh, unendlichen Zirkel, also in einen sogenannten Teufelskreis, dass äh, letztlich dann eine Begründung äh, eine positive Begründung dann äh, äh, willkürlich ist und äh, ein Interesse und damit äh, eine, eine Macht dahinter steht. Und diese Macht äh, gilt es, das ist das eigentliche Problem an der ganzen Geschichte, ist es Macht zu begründen auch äh, Macht, die als Wissen äh, sich gebärdet, als allgemeingültiges Wissen und äh, diese Begründung äh, ist unmöglich, ein allgemeingültiges Wissen zu legitimieren, äh, was dann äh, die als Konsequenz die Frage äh, aufwirft inwieweit anderweitige Interessen äh, legitimiert sind, wenn sie sich nicht auf objektiv, äh, wertvollsfreie, neutrale Art und Weise, äh, bloß logische Art und Weise begründen lassen. Und da gibt es die... Äh, Erklärungen äh, gibt es jetzt schon, unabhängig davon, äh, unabhängig von der Abschaffung der Allgemeingültigkeit und Objektivität, der logischen Allgemeingültigkeit, äh, dahingehend, dass äh, eben Wertvorstellungen immer schon die Grundlage für die Gesetzgebung darstellten, Dennoch äh, behaupte ich, äh, also äh, es bleibt im Prinzip dabei, aber äh, in vielen Angelegenheiten sind immer noch äh, objektivistische Methoden in Bezug auf Zeit und Raum und wie etwas gem gemessen wird, wie Tatsachen festgestellt werden, die äh, nicht. Äh, die, die Willkür bei der, bei der Festsetzung des Kriteriums, wie etwas gemessen wird, nicht berücksichtigen und bei gründlicher Untersuchung und Prüfung wird sich da, werden werden, da einige, werden sich einige Fragen stellen, die eine Überarbeitung dieser Gesetzestexte äh, nahelegen und zur Dringlichkeit, möchte ich sagen, fast werden, diese Angelegenheiten zu regeln, weil sich von hier aus und nur von hier aus dann auch die Kriterien ergeben, mit denen sich politische, gesellschaftliche, moralische Probleme dann fragen, beantworten bzw. lösen lassen. Und das ist dann insgesamt eine völlig neue Auffassung äh, der Dinge, und, äh, die eine, äh, eine Umkehrung der bisherigen Auffassung dahingehend darstellt, dass das Subjekt im Vordergrund steht und nicht die Allgemeinheit. Das ist zwar, äh, wenn man den äh, Vertretern der herrschenden Ordnung glauben will, jetzt immer schon der Fall, aber das bestreite ich eben. Im Moment ist die Allgemeinheit das entscheidende Kriterium und das Subjekt wird im Zweifelsfall ein typisches Beispiel, der Staat lässt sich nicht erpressen man sich nicht, darf sich nicht erpressen lassen und da springen dann, müssen dann oder springen dann im Notfall einzelne Individuen, die dann erschossen werden oder was weiß ich, geköpft, springen dann über die Klinge. Das nennt man die sogenannte Staatsräson. Also da, da, da hat sich in dieser Hinsicht, äh, in der Auffassung dieser Angelegenheiten hat sich in den, muss man zugeben, in den letzten Jahrzehnten einiges geändert. Aber im Prinzip ist das, im Prinzip ist das weiter so, dass äh, die Allgemeinheit dann äh, von Anfang an und letztlich auch immer den Ausschlag gibt. So. Damit äh, kommen wir zu Friedrich Nikolai, der hat hier über äh, die notwendigen Unvollkommenheiten der Abstraktionen und über ihren öfteren Missbrauch geschrieben, auch sehr früh, Anfang des 19. Jahrhunderts. Also, es ist in dieser Hinsicht, ist da äh, im 19. Jahrhundert auch einiges äh, passiert. Äh, Dennoch äh, konnten sich diese Bestrebungen, war zum Beispiel eine äh, ir irrationalistische Tendenz in, in Form des sogenannten äh, Romantik, hat äh, die, diese rigoros-wissenschaftlichen Auffassungen, die Kälte der, der Abstraktion, ja, angegriffen. Aber äh, letztlich entscheidend war die, äh, das Aufstreben und das Emporkommen der auf äh, objektivischer Wissenschaft beruhenden Wissenschaften, äh, Techniken und die Entwicklung der, der Industrie, äh, sodass. Äh, Bestrebungen die diesen ganzen Fortschritt, den angeblichen Fortschritt der Kultur und der Industrialisierung, das war der Begriff den ich gesucht habe, da entgegenwirken äh, nicht mehr waren als einsame Rufe in der Wüste. Nietzsche ist da ein typisches Beispiel für so jemanden, der mehr oder weniger eine Außenseiter-Dasein geführt hat. Aber jetzt zu Friedrich Nikolai. Jede Vorstellung, jeder Gedanke, jeder Entschluss selbst eines äh, rohen, unkultivierten Menschen ist ein zusammengesetztes, unbegreifliches Etwas, und dessen eigentliche Beschaffenheit noch keine Philosophie in einen allgemeinen, deutlichen, völlig evidenten Überblick hat bringen können, der die Beschaffenheit eines solchen unbegreiflichen Etwas dergestalt erschöpft, dass das Ganze objektiv eingesehen wurde. Also das ist hier ein sehr äh, pessimistischer, skeptizistischer, äh, Ansatz, nachdem äh, jetzt keine äh, objektive Erkenntnis äh, möglich ist, weil eben jede Vorstellung, jeder Gedanke, jeder Entschluss, jedes Urteil, auch eines unkultivierten Menschen, weswegen das jetzt äh, als Vergleich dient, das, äh, Erschließt sich mir jetzt nicht auf den ersten Blick, weil man ja annehmen müsste, dass bei denen das äh, ja, un bei ungebildeten Menschen das noch umso mehr der Fall ist, ist ein unbegreifliches Etwas. Jede Vorstellung, wenn, äh, wenn man, hier heißt es eigentliche Beschaffenheit, aber wenn man den Ganzen in den verschiedensten Ebenen, äh, die Relationen und die, also da gibt es, wenn jetzt mal von diesem objektivistischen an sich Standpunkt abgesehen wird, wenn das äh, abgelehnt wird, nichts akzeptabel ist, dann äh, hat man es mit einem Rel äh, Relativismus zu tun, äh, so dass bei allem und jedem, jeder Vorstellung, Gedanke, Entschluss äh, immer alle möglichen Gesichtspunkte dann in Frage kommen. Man sich fragen muss, für wen oder für was und von welchem Hintergrund aus irgendein äh, ein Gedanke äh, herrührt, sodass äh, die Komplexität im Grunde genommen nur eine Frage des Wollens ist wie weit man das Ganze analysieren will und dann wieder äh, Synthesen herstellen, äh, aber von äh, jetzt einem äh, von irgendeiner einem Interesse abgesehen, eine äh, Erkenntnis des Ganzen. Äh, festzustellen, anders als dass man eben sagt, jetzt äh, zu dem Zeitpunkt der Untersuchung äh, kommen wir zu dem, dem und dem Ergebnis und äh, eine halbe Stunde später oder von mir aus ein Tag später ist schon wieder ganz was anderes. Jetzt mit, den, mit der, äh, dem Computer als Technik, da geht das Ganze noch viel schneller und ist noch aber auch noch viel Verzweigter zu beachten, sodass am Ende die sokratische Weisheit, dass man weiß, dass man umso besser jetzt weiß, was man alles nicht weiß, also dass man nichts weiß, in der Richtung ist das jetzt hier zu verstehen. Und zwar ist ja die Norm einen allgemeinen, deutlichen, völlig evidenten Überblick des und äh, da führt einfach kein äh, weg hin so dass das äh, eine illusion wäre äh, hier ein objektives wissen zu behaupten ist jetzt äh, die Meinung Nikolais in dem Punkt. Es gibt dann aber auch viele Stellen in diesem Buch, die ich nicht teile und die dann wieder objektivistisch sind. Also das heißt jetzt nicht, dass von hier von, von, äh, dieser, von diesen Sätzen oder von dieses Satz von diesem Satz äh, lässt sich nicht auf eine Halt, äh, schließen, dass äh, es hier jetzt mit einem Subjektivisten zu tun hat. Auch nicht einem Irrationalisten, auch nicht einem Objektivisten. Es ist jetzt nur eine Analyse und f, äh, für, äh, ist, äh, liegt auch, äh, ich brauche jetzt wieder den üblichen, übliche Sprachgewohnheit, liegt auch in der Natur der Sache, dass... Äh, Sobald etwas relativiert wird, dass damit nicht nur die Beliebigkeit, sondern auch die Komplexität unfassbar zunimmt. Okay, dann wäre es hier Nikolai zum Ersten und nun Nikolai zum Zweiten. Zu einer Anschauung des inneren Wesens der Dinge, die ohne... Worte bestimmt wäre, können wir nie gelangen, oder es müsste alles trügen, was wir vom menschlichen Verstand bisher erkannt haben. Kant selbst hat der menschlichen Vernunft abgesprochen, dass sie ins Wesen der Dinge dringen kann. Fichte und Schelling freilich verzweifeln nicht daran, das objektive Wissen zu erlangen. Und bei Hegel ist es noch schlimmer, aber auch noch abstruser. Ich erwähne nur sein berühmtes Bonmot. Alles was wirklich ist, ist vernünftig und alles was vernünftig ist, ist wirklich. Und bei Schilling, da, da ist der Schwachsinn noch abstruser. Fichte ist in seinem Individualismus, in seiner Unterteilung der Welt in Ich und Nicht-Ich, seiner, seiner Selbstschaffung, des Ich, äh, etwas eigentümlich, aber doch noch äh, nicht so abgehoben, wie das etwa bei Hegel oder Schelling dann irrational wird. Das Wesen der Dinge äh, heißt, eine Natur der Dinge ist eine ein höchster Form von Allgemeinheit, dann noch äh, zu fordern, dass sie ohne Worte bestimmt wäre, äh, spielt eigentlich keine Rolle. Denn ob oder mit äh, Worten ein Wesen ist eine Illusion, ist eine Allgemeinheit, ein Ideal, das nicht existiert. Und auch als äh, Forderung ist es illusionär, weil es sich äh, sozusagen um das Ding an sich handelt. Und das ist, äh, entzieht sich der menschlichen, menschlichen äh, Erkenntnisvermögen. So äh, wie ein Auge sich nicht selber sehen kann, ist es absurd, etwas äh, über die eigenen Möglichkeiten, etwas zu erkennen hinaus, erkennen zu wollen, das ergibt sich von selbst. Es im Grunde, müsste im Grunde Selbstverständ, selbstverständlich Das Pudelskern, wie es bei Wilkes Faust heißt, das wird sich nicht erschließen. Jetzt muss ich nochmal auf Wasser schauen. Gute fünf Minuten, da geht noch was. Ein gewisser Richard Getschenberger, äh, Österreicher, soweit ich mich erinnere, hat sich äh, an die Symbola gemacht. Äh, und was war das? Das war jetzt eine Seite weiter. Zeichen, Symbole. Und dort heißt es: Die Welt ist meine Vorstellung. Das ist ein großer, imponierender und für viele auch sehr klarer Satz. Äh, Schopenhauer'scher Prägung, wie bekannt. Machen wir aber eine bescheidene Anwendung davon, so will er sich nicht mehr fügen, dieser Satz. Der Satz ist eine Abkürzung für die Behauptung, dass Häuser, Menschen, Äpfel und alle anderen Gegenstände jemandes Vorstellung sind. Nun sage man mir klipp und klar, was da vor sich geht. Einen Moment. Wenn ich einen Apfel esse, esse ich da die Vorstellung eines Apfels oder ist die Vorstellung eines Ich die Vorstellung eines Apfels? Oder stellt die Vorstellung eines Ichs sich vor, dass sie einen Apfel oder die Vorstellung eines Apfels ist? Also hier haben wir einen Realisten, einen Positivisten, der meint, sich hier mit diesem logischen Jonglierstück da in Szene setzen zu können und ein triftiges Argument zu haben gegen, die, gegen den Subjektivismus und jetzt, wie, wie war es, äh, dann sage ich mir klipp und klar, was da vor sich geht. Äh, kein Problem. Also, die Welt ist meine Vorstellung. Dieser Satz ist äh, in dem Sinne zu verstehen, dass jetzt nicht äh, deshalb nicht Zauberkräfte und eine Allmacht vorausgesetzt ist, indem ich jetzt nach äh, Tischlein-Deck-Dich-Manier durch die bloße Vorstellung, mir ein Fünf-Gänge-Menü äh, zur Stelle zaubern könnte. Wenn man dies unterstellt, dann ist das äh, klar, aber äh, nicht äh, viel anders äh, nimmt sich äh, dieses äh, Beispiel aus. Die Behauptung, dass Häuser, Menschen Äpfel alles andere alle anderen Gegenstände jemandes Vorstellung sind, heißt im Grunde genommen nichts anderes als äh, dass das, was ich als Haus bezeichne, sich unterscheidet einmal in den Begriff, den ich benütze, um so etwas wie eine Realität äh, zu äh, benennen und dann die Realität als solche. Und äh, dabei wird davon ausgegangen, dass es eben diesen Unterschied gibt. Das macht die, äh, die, die, die, den höheren Rang einer, einer erkenntnistheoretischen Arbeit aus, äh, hier einen Unterschied äh, festzustellen, eine, ein Verhältnis festzustellen zwischen Begriff und Sache und diesen Begriff und Sache nicht gleich zu identifizieren. Das ist äh, einmal vorausgesetzt, sodass äh, äh, es eine Vorstellung dessen gibt, was man als äh, Haus bezeichnet und äh, immer eine Vorstellung dessen äh, was man als Äpfel bezeichnet, aber das ist da da ist immer noch nichts ausgesagt über eine sogenannte Realität, die definitiv feststehen würde. Man hat es hier nur, das ist reiner Nominalismus, das sind alles nur Namen wo dann, äh, wenn man es nur mit Namen zu tun hat, die dann die Vorstellung darstellen, äh, hat im ersten Fall, äh, dass Häuser und so weiter Vorstellungen sind, dann hat man es auch im zweiten Fall mit äh, Namen zu tun, die äh, Vorstellungen bezeichnen, aber nicht mit einem realen Apfel und nicht mit einem realen Essen. Und, und diese Differenzierung bringt hier Getschenberger bewusst durcheinander die verschiedenen Bedeutungen, wie ich eben, was ich da auffasse, ob ich die Realität auffasse oder ob ich den Begriff auffasse, und dadurch glaubt er dann, äh, durch, durch diese Verwirrung, die dann hergestellt wird, beziehungsweise es scheint dann offensichtlich, weil der naive Verstand ja nur angesprochen wird, äh, dass es sich hier um einen Widerspruch handelt, was aber nicht die, was aber nicht der Fall ist. In dem, äh, außerdem ist es eine völlig entsubjektivierte äh, äh, Beschreibung, Feststellung, auch wenn das so ausschaut, als hätte man es mit einem Subjekt zu tun. Denn äh, wenn jetzt äh, tatsächlich äh, es um den Nutzen geht, den irgendein Subjekt hat, irgendein Interesse, dann... Äh, Liegt es, ob liegt es diesem Subjekt festzustellen, ob es einen Apfel ist und gegessen hat, oder ob könnte dieses Subjekt könnte jetzt nur zum Beispiel könnte jetzt behaupten, eine Banane gegessen zu haben? weil ihm der übliche, die üblichen Sprachgewohnheiten schnurzegal ist und weil äh, es von Kindheit an äh, hat ihm seine, seine Hebamme, seine Amme, sage ich jetzt mal scherzhaft äh, erklärt äh, beim Apfel, dass es sich um eine Banane handelt und seitdem nennt jetzt dieses ganz konkrete Subjekt einen Apfel eine Banane, zum Beispiel. Ne? Und dann würde dieses Subjekt Getschenberger gegenüber behaupten, ich habe gerade eine Banane gegessen. Was will er machen? Aber jetzt ist Schluss für heute. Folge 41 ist hier mit Geschichte. Es folgt die Nummer 42, die sagenumwobene umwobende. Äh, Nummer 42, mit der sich äh, das ganze Universum und alles äh, beantworten lässt. Aber äh, wie gesagt, das nächste Mal. Ich verbleibe wie immer, euer Lokführer Hannibal mit einem Fiction-Peace and Out.